Nachdem wir beim letzten Mal Mafia-Town abgeschlossen haben, können wir nun ins nächste Areal gehen. Und das wäre dann hier. Könnt ihr natürlich auch dort reingehen, aber das sparen wir uns für später auf. Gehen wir erstmal hier rein und finden uns in einem komischen Zahnrad Gebäude wieder. Interessant. Hier ist ein Stuhl. Kann man sich entspannen? Kann man hier irgendwas zocken? Oder was soll das sein? Na ja doch, links ist so ein Stick. Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> Könnte ja sein. Ja, vielleicht merkt man es. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber für euch bringe ich es trotzdem rüber. Was ist das hier? Dieser Hebel ändert bis auf die Helligkeit des Panels ganz und gar nichts. Es steckt auf, es steckt auf eigentlich wirklich hell fest. <lacht> eigentlich wirklich hell. Okay. Es ist ein Bücherregal, man nennt es auch cooler Wörterort oder etwas, was du nicht mal selbst füllen kannst, Steven. Du wirst nie einen Publisher finden und während du studiert hast, hättest du besser Zeit mit deinen Kindern verbringen können. Je nachdem, wo man herkommt. Was? <lacht> okay. Alles klar. Ach ja. Der VGS1, der schnellste, komplizierteste Supercomputer, der jemals gebaut wurde. Willst du starten? Machen wir gleich. Start es ihn. Ich hab doch B gedrückt, na egal. Eine Computer-Wunderwelt wartet auf dich. Hallo Benutzer und Anfang user Willkommen zu Ihrem Heimcomputer-Erlebnis. Öffne Programm. Sch Spaß. Öffne Programm. Sie haben das textbasierte Unterhaltungsprogramm ausgewählt. Öffne Programm. Sie haben Ja ausgewählt. Ich werde ein Spiel von meiner unzähligen Sammlung des unendlichen nicht visuellen Spaß auswählen. Ich habe ausgewählt: Corgi Quest 7: Die Leinen, die binden. Du bist ein Corgi, dein Name ist Alan. Du musst einen Weg finden, die Leine, die, an, die dich an diesem schrecklichen Ort festhält, zu zerreißen. Ausgänge sind im Norden, im Osten und im Süden. Achso, das ist so ein Text-based-Adventure. So ein ganz altes. Äh, nie ohne Seife und wo es waschen? Hallo. Wo ist Wosten? Wosten. Osten. Du kannst eigentlich nicht nach Osten gehen. Du, wurdest ausgeträgst. Du bist dort, wo dein Abenteuer begangen. Ausgänge sind im Norden, im Osten und im Süden. Okay, was wir nochmal, Osten? Geht nicht. Von Süden. Du gehst nach Süden. Im Süden ist ein Tor. Es wird bewacht von einem spektralen Wolf. Ausgänge sind im Norden. Umsehen? Dort ist ein Tor, er war von einem ungeduld aussehenden spektralen Wolf, ausgängig sind im Norden. Wow, äh, Bälle. Du bellst, es ist wirklich sehr laut. Der spektrale Wolf wechselt schnell zwischen sichtbaren und unsichtbaren Spektren. Du bist ein Hund, also siehst du eigentlich nur zwei Farben, was auch immer. Er flieht und das Tor ist jetzt unbewacht. Er wird wahrscheinlich jedoch zurückkommen, falls du weggehst. Dann gehen wir jetzt weiter. Du gehst durch das Tor und erreichst eine grasige Lichtung. Dort ist eine große Schlucht. Ausgänge sind im Norden und im Süden. Spring! Du versuchst über die Schlucht zu springen. Es kann sein, dass du nicht weißt, wie groß Schluchten sind. Vielleicht wurde es nicht gut genug geschrieben. Sie war sehr groß und ziemlich tief. Nochmal versuchen. Ja. Bis dann. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Äh, nein. Nein. Okay, schließen. Lassen was. Nein, nein, nein, nichts, nichts öffnen. Nein, nein, hier raus! Äh, im äh, Netz surfen. Okay, im Netz surfen. Leider ist man momentan Apple. Wir versuchen es später nochmal. Wie komme ich hier raus? Ah, ich muss, ich muss X drücken. Ah, ach so, ich habe X und B. Ah, äh, vertauscht. Naja, ist egal. Was soll's? Hey We're the Express Band, just a bunch of owls that got together to play music while riding the conductor's Owl Express. Is it okay if we practice here? In exchange, if you have any song requests, we'll be happy to play whatever you have in mind. Okay. Wanna swap out some of the music you hear in the different chapters? Or wanna hear us practice? Mm -hmm. All right, clean your ears. We heard this in a distant desert village. It sounds a lot like bubblegum. <laughs> Oh, yeah. Ja. Ja. Okay, die spielen für uns coole Mucke. Äh, oh. Ein sieben Stufen-Tri-kalkulierender Quantum-Harmonisierer. Das war sehr teuer, aber wer mag sich nicht mal hier und da belohnen? Ja gut, ne? Das fühle ich auf jeden Fall. Äh, okay, aber ich glaube sonst... Haben wir jetzt alles einmal gesehen hier? Also klar, hier ist noch was. Ach, stimmt! Oh, ich habe schon wieder vom vergessen. Das können wir doch aufmachen. Bam! Da hatten ja alles zugemacht. Wer war denn das? Oh, ist noch eins. Komm, verschwinde. Bam! Und Bam! Jetzt soll das alles sein. G man hört die Musik einfach immer noch. Ja, es ist Funky? Die Head Kid Lisa. Äh... Die ganzen References. Das ist lustig. Und das machen Galaxy da oben. Das ist lustig. Ist das ein Bonuslevel? Oh, ein bonus -Level. Also sind nicht alle... Rausgeflogen. Manche sind auch hier irgendwo verstreut im Raumschiff. Interesting. Sah nicht so aus, aber ist so. Oder es gibt mehr als 40, aber das denke ich nicht. Aber krass. Aber irgendwie weiß man zu wenig von Headkid selber, oder? Ich meine.. Also ja klar, wir, wir sind halt ein Kind und wollen äh, nach Hause. Wollen zurück nach Hause oder so. Äh, äh. Verdammt, wie mache ich das denn jetzt hier? Diesen Jump. Aber ich meine, von wo haben wir überhaupt diese Hourglasses her? Und wie mache ich diesen Jump dort? Weil ich habe eine neue Idee. Vielleicht muss ich so rum. Mich so beeilen. Ja, doch, so muss man es machen. Okay, ich dachte, man muss es anders machen, aber. Nee, nee. Checkpoint. Bang! War das klug? Ja, doch, ich komme trotzdem hoch. Und nu? Huh? Da sind Balloons! Balloon, Balloon! Boing, boing, boing! Immer schön treffen! Ah, gut. Nein, ich brauch dafür den... Hexenhut! Cool! Sehr cool, dass das hier alles äh, backlos, problemlos funktioniert. Freut mich natürlich. Mann! Nervt das. Okay. Da komm, du musst, schon, du musst schon treffen. Du musst schon aimen. Oh. Jetzt aber. Okay. Oder? Das... Kein Okay. mach mal nicht. Das ist zu viel des Guten. <lacht> Keine Ahnung. Oh nee, das räume ich lieber nicht. Lieber nicht. Was war das? Das sind Skulltulas. <lacht> äh... Nee. Okay, ich glaube, man kann ich auf die drauf springen Ah Okay Die kann ich so als Plattform benutzen, wenn ich, äh, Diesen Homing Attack einsetze Hm Wir sind jetzt hier oben Ich könnte da vielleicht drauf, aber da gibt es auch nichts Hm Hätte man verstecken können, aber da ist halt nichts, also macht es ja keinen Sinn, mehr, jetzt hochzugehen. Für die Challenge vielleicht, ja gut. Let's go! go Ding dong dong Und wir kriegen nochmal Bonus Game. Ging nur Farben? Ich würde keine Farben. Uh. Hutflair? Kids-Hut? Äh, achso, ein neuer Hut für Head-Kids. Also der Standard-Hut. Der hat jetzt hier halt so ein... Naja, was auch immer das heißt. Ähm, ja, was aus. Okay. Ah, hier sieht man es auch. Der äh, passt sich direkt unserer Farbe an. Aber... Ich bleibe bei meinem dino Hut, weil ich den einfach am süßesten finde bisher. Und die Sticker passen auch ganz gut dran. Oder die, die Anstecker, was auch immer. So, aber ich glaube, jetzt ist hinten gar nichts mehr, oder? Doch? Aber das ist nicht... Ist es das gleiche? Das ist dann jetzt aber das gleiche Level, oder? Ja, okay. Aber was können wir denn hier machen? 150. Ich habe voll wenig. Ich bin doch voll pleite. Wir müssen ja auch noch die restlichen Stecker von äh, Mafia Town kaufen. Verdammt. Vielleicht haben wir hier mehr Glück in dieser neuen Welt, das Geld zu farmen. Das ist ein allerneuestes, besser als die besten Audiogeräte. Ohne das könntest du nicht deine Lieblingsradiosender hören, wie Unterhaltungen am Tisch, Tschüsschen Sonnenscheinstadt oder zwei Brüder und dann auch ein weiterer dritter Bruder ich. Hä? Hä wieso? Okay, weird. Ja, egal. Ich äh ich glaube, es wird jetzt endlich mal Zeit hier reinzuschauen. Kapitel 2 Kampf der Vögel Dead Bird Studio Ah, das klassische Bild. Some girl <lacht> mit ihrer Doppel-Sunglasses. Ich glaube, das ist so ziemlich das Kapitel, was die meisten kennen. Und da bin ich gespannt. Ja, da, da. Wir so Studio-Serie. Ich gehe aber wieder, ne? Ciao. Was zum? Ist das ein ganzer Planet? Einfach. Das sah gerade kurz so aus, würde niemand auf dem Bike sein. Ja, doch, wenn ich hier ganz nah rangehe, dann verschwindet. Egal. Auf jeden Fall, ich stelle mir das gerade so vor, wie die Hälfte dieses ganzen Planeten ist einfach nur so ein. so ein. ja. Äh, das hier halt ist. So ein Parkplatz sage ich mal und die andere Hälfte ist einfach nur dieses Gebäude das ist der ganze Planet und so richtig viele und ich wollte sagen unsere so richtig viele Leute aus verschiedenen Planeten kommen da immer so reingeflogen you moon If I wanted a bunch of picnics to dance around while on birdseed, ha! I'd visit my grandchildren. <laughs> Nonsense, darling. Nonsense. You Owl Express birds are just gonna record another boring train-related western. You've done so for the last ten years, darling. What? No, we you haven't, your buffoon. Conductor, darling. This year we'll be winning the annual bird movie award as our new movie props will bring in the audiences these shiny things fell from the sky they will light our movie sets and fill them with glimmer Das sind zwei von denen Oh ja yeah. Well this time around we are also spicing it up with our newest movie props Our thingies, we'll be the grand jewel in our train heißt Western. Und er hat sogar drei. What the what? You no know good dirty picnics. You copied our props. I would never, darling. Clearly you're the one who took inspiration in my flashy new props. <lacht> Ja, kann ich kurz erwähnen, dass ich diesen Typen hier lustig finde? Einfach so ein Pinguin, der die ganze Zeit so rumtanzen ist. Er sieht zumindest aus so ein bisschen wie so ein Pinguin, oder? Ein bisschen. Oh, das tut's! Geh aus hier mit dir! Ich hab ein Movie zu rekordieren! Ich mag seinen äh, Akzent. Find bei mir, darin. Aber wir werden diejenigen, die den annual Bird Movie Award gewinnen. Mark mein Wort. Ich weiß übrigens nicht warum die so leise sind. Und warum es leiden die einfach nur? Oh ja! Yeah. Let's see how well you do when you can't get into the reception! <lacht> oh wait, uh, chop my Picnics inside the studio. We'll force them to work harder. all right time to go, Owls! Let's make our killer movie! Okay. Oh, and Slide. Aha, also da streiten sich zwei Leute, wer den besseren Film machen kann oder so. Und die wollen als großes Scheinwerferlicht unsere Zeituhr nehmen. Das geht gar nicht, natürlich. Also, wie können wir uns dagegen wehren? <lacht> also, die Eule steht hier schon so lange, dass es mir jetzt peinlich ist, ein Gespräch anzufangen. Okay, ist es nicht genau deshalb dann besser, ein Gespräch anzufangen? Naja, egal. Oh, hey, little chirper. They're recording right now, so no one's allowed in. Oh. They're only insured for bird staff. Letting you in would be a liability. Don't even think about sneaking inside. Ich muss also ein Vogel sein. Vielleicht kann ich mich ja verkleiden. Hm? Wo ist das denn? Ach so. Ich... Was? was zum Ich habe Was? Ich habe gerade einfach so eine Beschwerde bekommen. Ich muss jetzt 3000 von den Dingern bezahlen. Aber hey, immerhin habe ich jetzt zwei Sunglasses. Yeah. Oh. Knack, knack, knack. Don't tell anyone this. But before DJ Grooves became fascinated by movies, he actually ran a nightclub. I know, crazy, right? Who would have thought? Mm hmm. Hey, watch where you're going, buddy. Don't get near DJ Grooves, right? DJ Grooves means a lot to us, so we gotta protect him. Don't you think of anything, yeah? Uh okay. You're no bird, eh? Then what brings you to Dead Bird Studio? Before you, answer, you should watch DJ Grooves' latest movie. It's real good, and I'm not being paid to say that. Honest. Mm, ich mache mir gerade Gedanken, weil 3000 von den Dingern, ich brauche selber ganz viel davon und das ist zu viel. Ich hoffe nicht, dass die wirklich zahlen muss, sondern halt nur so ja, ja, hier, ja, dafür, dass du uns hier geholfen hast, äh, ja, hier ja, kriegst du 3000, ah, kannst du direkt mit Zug geben. Oder wie sowas. Weil, äh, schaut mal, ich find so Einzelne hier überall, aber. Ansonsten, oh, da komm ich da hoch. Aber, hier gibt's doch ein paar Leute, mit denen ich noch nicht geredet habe. Hey, little girl, you should join our DJ Grues Fanclub. Hm. You get a membership card and everything. It's a real good deal for any movie going bird kein Vogel. meine hier? wie sie Das ist Universal-Bird-Sign für Beat It! Oh, schau Meine haben Okay, ich gehe ja schon! Mein Gott. Und die drei? The kind of person that sells movie props on eBird. <laughs> EBert. Huh? You want that movie prop they carried in? Are you the kind of person that sells movie props on EBird? <laughs> EBert. Uh hi there. I'm an express owl, which really just means I ride the Owl Express that the conductor runs. I need to ride the train to get to work, but the conductor makes unexpected stops all the time. Ich habe keine Ahnung, warum wir in einem Filmstudio sind. Ich muss in 15 Minuten arbeiten. der Arbeit sein. Hmm, ja, dann uh, ist es uh, mies. Ich verstehe diesen Streit zwischen dem Konduktor und DJ Grooves nicht. Like, warum ein ein operator und ein disco wollen miteinander konkurrieren? Wir sind alle Vögel hier, oder? Sollen wir nicht zusammenarbeiten? Ich weiß nicht. Ich denke, kooperieren ist irgendwie dumm. Ich denke, ja. Ignoriere mich einfach. Okay, die haben alle eher so Filler-Text, würde ich sagen. Helfen mir jetzt nicht wirklich weiter in irgendeiner Art und Weise. Mit dem kann ich nicht mehr reden. Der guckt sich das hier nur an. Dead Bird Studio. Für die ganzen Pokalen, die sie hier irgendwann verdient haben. Die sie gewonnen haben. Dom, dom. Ah, hier kann man auch hochgehen. Kann man. Aber. Gibt's denn noch irgendwas? Uh yeah, sorry. The conductor has said only birds are allowed past here and he specifically said no penguins of any kind. I have no idea why. I'm just a passenger on his train. Whatever gets us back on the train faster. Hm. Ja, ich bin ja kein Pinguin. Have you come to make another purchase? Ja, das ist ein bisschen lauter, oder? Äh ja, also selbst wenn ich gekommen wäre, um was zu kaufen hier. Ähm. ähm zum, zum einen, ich habe 3000 Miete und zum anderen, sind die beiden nicht noch von der letzten Welt oder kann das sein, dass der immer wieder die gleichen Sachen behält und man muss immer alles kaufen, damit er was Neues hat, egal wo er ist. Das wäre ganz gut, glaube ich. Das wäre, glaube ich, schon ganz gut, aber wie gesagt, egal was er hat. Ich kann mir nichts leisten. Ich bin komplett pleite. Selbst wenn ich Geld hätte, bin ich trotzdem pleite. Okay, das war jetzt extrem viel Text. Aber machen wir erstmal weiter im Klartext. Oh nein, unbefugtes Betreten. Nochmal 7.000. Vor allem finde ich es lustig. Wir kriegen äh, eine Strafe wegen unbefugtem Betreten. Aber wieso kommt dann nicht Security und schmeißt uns einfach raus? Lass uns ja einfach noch mal weitermachen. Vielleicht können sie uns dann noch mehr Geld abziehen. Interesting. Hm? Yeah. Das sind sie weg. Yeah, yeah. Du du Ich hätte gerne so eine Taschenlampe oder so. Oder oh. Ah. Drehen Sie sich um? Nee Was gucken die sich denn an? Den Greenscreen Ah, cool, cooler Greenscreen Den kann man sich natürlich auch mal anschauen Ähm Oh, da bin ich gerne drauf Aua Studioaufnahmen gestört 100.000. <lacht> ja, nee, ist klar <lacht> oh Gott. Hä? Okay. Ich wollte eigentlich drauf, weil ich dachte, da kann man irgendwie tanzen, aber nee, da darf man nicht drauf. Das habe ich auch verstanden. Na gut. Gehen wir hier rüber. Und schauen uns mal an, Diese ab Okay, schlagen darf ich ihn nicht. Shooter-Aufnahmen gestört, mal zwei. 200.000! Nein! Als ob! Das Geld will ich antun! Wie soll ich jemals das Geld zusammenbringen? Oh, das sieht. Interesting aus. Oh, knapp. Das war knapp. Angriff auf Kaktus: 1500! Tut mir leid, kleiner Kaktus, draußen am Balkon. Tut mir leid. Ich muss doch halt irgendwie durchkommen. Was ist das hier? Nichts. Okay. Stage 5. Schon so weit? Wo fühlt mich das denn hier hin? Oh, zu Secret! Zum Eishutgarn Er ist so kalt Zum Nehmen nüsst du acht Garn Okay, und wo sehe ich wie viel ich habe? Ich habe sieben. Ein Garn noch! Da hinten ist ein Garn! Hä? Okay, zumindest habe ich mich zurück teleportieren lassen, das ist gut Weil... Ja, hier oben ist noch eins dann hab ich, haben wir einen neuen Hut, Freunde! Uh, uh, uh, oder? Oder? Doch, doch, haben wir. War mir gerade nicht sicher. Aber doch! One, two, Pistol. Yeah! Then, oh, sie ist aus wie so ein Bär. Eishut, er ist so kalt. Drücke die Schultertaste, um eine Stampfattacke auszuführen damit. wird. <lacht> Wie das aussieht! Wie das aussieht! Bonk! Bonk! Okay, der ist lustig. I like it. Okay, aber bleiben wir beim Sprinthut. Der ist der einzige, der uns gerade hier.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 Belästigung. Nochmal? Nochmal? Hä? Wieso denn? Wo belästige ich die? Macht gar keinen Sinn. Wie soll ich denn da hinkommen? Ähm... Ah, okay. Okay. Nein, nicht hier. Oh, ist das nervig. Vielleicht einfach den Jump. Hä, das ist nicht mehr hier. Oh. So, und dann den Jump. Ja, einfach, einfach einfach machen. Oh Gott, es hat zu lange gedauert. Ich bin fast tot. Ein Garn. Ich weiß nicht, warum man manchmal so ein... Ja, es also ist so einen Sprintgarn bekommen, vielleicht kriegt man so einen Hexengarn... Das macht doch keinen Unterschied, ich habe die Büse doch schon längst! Schon längst! Also, das ist wirklich, was ich gar nicht verstehe. Jetzt halt nur die Frage, wie komme ich... ...zurück. Gar nicht. Okay. Das ist nett. Man wird wieder hier reingepackt. Aber alles bleibt gespeichert, oder? Ja. Ich meine, ja. Angriff auf Kaktus. Eulenbelästigung. Wieso? Wieso denn? Ähm... Ja, wurde alles gesammelt. Okay, ich war mir gerade unsicher. Ach komm, sei leise. Man kann einfach an die durch. Hö? Wieso habe ich gerade nur 1000 Strafen bekommen, wo da 3000 stand? Ich glaube, ich habe irgendwie das Maximum schon. Oh Mann. Oh, lang. Links, rechts. Okay, da ist der Dude. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Zerstörung von Eigentum. Angriff auf Kaktus, ich hab ihn. Ich hab ihn berührt! Wow! Ähm. Okay geht denn hier ab in dieser Welt? Das ist ja crazy Verstecken, verstecken, verstecken! Was noch? TPTKO, was? Oh, nochmal Okay Was gibt's hier überhaupt? Achso, den Schalter Aha ich muss ehrlich sagen, das erste Level ist super weird. Das ist super weird. Oh. Belästigung. Ach was, ich würde doch niemals Eulen belästigen. Wow. Okay, das war ziemlich schnell. Ähm... Um. Ja, was bringt das eigentlich, wenn man stirbt? Ich bin doch vorhin gestorben. Ist ja eigentlich keine Konsequenz passiert, oder? Ich würde den sogar in einer reinhauen, aber. <lacht> ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Du, du, du, du. Äh. äh. Ah, damit ich ja halt schnell durch kann. Miau. Und nochmal. Manipulation der Elektronik. <lacht> Alter. Unser ganzes Lebensgehalt wird flöten gehen. Was heißt hier? Pinguin belästigen. Alter. Hä? Wie komme ich da rein? Das ist eine Kiste es gesehen, da war eine unsichtbare äh, Wand, da konnte ich noch nicht reinspringen, da war wie so ein Glas. Hm. Okay, hier geht's weiter. Achtung, Kaktus. Kaktus? Ne, ach diesmal nicht. Diesmal nicht, zum Glück. Aber das Tipi-Ding. Aha. Und das nächste Ding. Und die nächste Eule. <lacht> Eigentlich kann man doch einfach durchrushen, das ist doch egal. Man hat sowieso schon so viele Schulden. <lacht> sind immer teurer. Ah, Moment mal. Muss ich da rein? Hm? Ne, irgendwann passiert da nichts wirkt aber so das gibt mir zumindest das Gefühl aber nee irgendwie ja nicht hier da will ich rein nee wie ihr seht ist das hier einfach Glas ich komme einfach nicht rein ja. na gut <lacht> Okay, hier kann man chillen. Ich geh weg. Danke. Du, du, du, du, du, du. Falls einer von euch weiß, wie man da rankommt, dass es mich will. Ich weiß es nicht. Ach man, ich kann da nicht durchrushen. Nö. Na gut, versuchen wir es erneut. Oh! Let's go. Und was hier abgeht, sehen wir dann beim nächsten Mal.